Haufa? was machst denn du da? Ich zeige ihm Emil ein paar Fotos. Aha, und wozu? Ich will wissen, wie er reagiert. Es könnte ja sein, dass er versteckte Angststörung hat. Da, bitte der Emil und Angst. Sag einmal, wie lange kennst du unseren Emil jetzt schon? Und, wie schaut's bei dir aus? Wie schaut was aus? Hast du Angst? Bitte, bitte, vor denn? Na ja, schauen wir mal, darf ich dir ein paar Fotos zeigen? Sicher, warum soll ich vor ein paar Fotos Angst haben? Und, was sagst du jetzt? Das war jetzt schon ein Schlag in die Magen geworden, weil wenn ich mir vorstelle, dass jemand, der das dünne Tal für das Gegenteil vom dicken Tal heute über Digitalisierung spricht, wird man schon ein bisschen flau im Magen. <Sie> oh, Und um, um, <Sie> Gottes Willen, da sehe ich Köpfe von dahinvegetierten Schweinen auf zubetonierten Grünflächen herumkollern. <Sie> <Sie> oh, oh, oh, Hilfe, Hilfe! Der, der, der, der, der, kommt da mit der Flex-Austrian-Flex-Massaker. Das will ich nicht. Schnell weg mit dem, den, den hab ich nicht gesehen. Ich hab ihn nicht gesehen, der klagt mich, der klagt mich. Der tot, der tot! Ich, ich muss sterben, ich muss sterben. Der ist weg, er ist nicht mehr da, ganz ruhig, alles vorbei, du machst dir sogar den Emil Angst. Ist er. ist er sicher weg? Naja, ähm, es ist so, das ist leider unser Kanzler. Oh Gott, oh Gott! Na dann. Toy, toy, toy.